Weiter geht's mit Mario Maker 2 Story Mode und neuen Missionen. Level 25, das riesengroße Buhu-Spukhaus. Junger Freund, ich habe vor, eine Geisterbahn zu öffnen Ich brauche aber noch einen Probanden, um das Ganze zu testen. Wenn du das Ziel erreichst, kriegst du deinen Lohn. Falls du das Ziel erreichst. Hehehe, vom Zirkusdirektor mal wieder. Der Zirkusdirektor hat uns ja letztes Mal ein Level gegeben, was mir nicht gefallen hatte, sagen wir es mal so. Oder es hat mir gefallen, aber es war schwer. Doch, es hat mir gefallen, aber es war schwer. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein schweres Level. Hoffentlich fällen wir dieses Mal nicht so krass wie letztens. Das wäre nicht so nice, finde ich. Das war jetzt etwas Pech, aber dafür konnte ich nichts. JAHU! Oh Gott, oh Gott! Holy! Was? Nein! Der hat mich getrollt! Da kann ich gar nicht stehen! Oh! Du miese! Bruder, mach nicht diesen! Das war miese! Oh Gott! Weg hier! Ben. Run Pro, der bin ich. Ich dachte, ich könnte weit springen, aber das kann ich nicht. Tut mir leid, Leute. Warum sage ich es eigentlich noch? Ich brauche mich gar nicht mehr entschuldigen. Leute, ich entschuldige mich jetzt nicht mehr. Habe ich mir so entschieden. Ich bin random. <lacht> okay. Warum rede ich eigentlich manchmal nicht? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich will mich eigentlich mehr aufs Gameplay konzentrieren, aber. Bei dem Let's Play sollte man schon ein wenig kommentieren, finde ich. So, okay. Gott, Nicht rennen, weil sonst renne ich noch in den Abgrund. Ja, keine Ahnung, wie ich dadurch kommen soll. Doch, ich weiß es, aber ich. Keine Ahnung. Ich bin dumm. Weiß ich nicht. Aber ich mag das Level. Das ist. Finde ich einfacher als das letzte von dem Typen. Yeah, yeah, yeah, wow. Oh nein, nicht die mit Flügeln. Die, die fliegen richtig schnell zu einem. Die oh nein, da kommen aber welche von der Seite. Was soll ich denn machen? Was? Nein, da kommen die. komm komm Okay, nee, die sind außerhalb des Screens. Die kommen nicht mehr. Okay, okay. Hä? Was? Okay. Äh, ich bin verwirrt. Spiel verwirrt mich sehr, warum auch immer. I don't know ich bin pro pro gamer pro gamer mike bisous wir wir ihn nicht guten tag ja wie geht euch heute so ich bin guten wie ich habe don't mind me dankeschön und damit war es das schon anscheinend ja yep. ziemlich kurz aber ganz nett warum nicht Dup, dup, dup, dup, dup, okay. Ähm ich habe jetzt diese Folge noch vor ähm, genug Münzen zusammen um rechts den Westflügel war das glaube ich hier ne das rechts ne den ostflügel sorry ähm, aufzubauen aufbauen zu können wir haben 39% das sieht doch schon mal ganz nice aus machen wir weiter der große kampf auf dem kleinen stern Hilfe! Bowser Junior hat diesen Planetoiden übernommen und will ihn unterjochen. Die Schwerkraft hier ist geringer als anderswo. Aber B halten, um von Gegnern einen Supersprung zu vollführen, kann man auch hier machen tun. Bitte hell, jemand muss Bowser Junior vertreiben. Von Sternenguckerin. Okay, von der Sternguckerin, die hat jetzt anscheinend genug Sterne geguckt. Okay, der war sehr, sehr schlecht. Der war nicht mal lustig. Tut mir leid. Oh, das Vieh. Das mag ich sehr. Ich mag diesen Part, wo gleich der drop kommt. Okay, es ist kein Drop, aber es ist anders als das normale Theme und das feiere ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sehr. Yeah, oh, yeah. <unusual> ich mag das Theme, yeah. Das feier ich sehr, baby, Yeah, yeah, yeah, yeah. Boing, boing boing das hier meine ich das ist sehr gut cool. das ist im normalen Messer. aber wir sind jetzt gerade halt hier in Nacht und da ist der Mond doch heute rechts könnt ihr den Mono sehen ich schon der soll mir normalerweise helfen aber gerade tut er ja nicht mond ich brauche dich nice nice nice thank you Oh nein, Hilfe! Ja gut, ich habe ihn schon ausgelöscht. Und ich weiß, man hört meinen Stuhl. Der ist sehr sch cool. Ich weiß, ihr wolltet, äh, dass ich was anderes sage. Oder dachten es zumindest. Aber nein, das tue ich jetzt nicht. Was man kann, ihn so attackieren, das wusste ich noch nicht. Hiya. -ja! Nice dann oh, one up du mario trick das wird ja wahrscheinlich schlecht funktionieren, oder? <lacht> keine Ahnung. Ab jetzt Ziel. <lacht> ja, äh, Mann, es ist immer so lange, ich habe keine Ahnung, ob ich reden soll. Ich mache die unterhaltsamsten Let's man kennt mich. Oh, nice. Das erste Obergeschoss vom Westflügel ist damit auch fertig. Seit wann hat eigentlich Prinzessin Peach Schloss einen Ostflügel und einen Westflügel? mir Das ist mir auch neu jetzt. Roter Yoshi gegen Cheep-Cheeps. cheep Cheeps springen durch die Nacht. Wer möchte sich auf einen roten Yoshi schwingen und 25 Cheep-Cheeps besiegen, drücke entweder Y an, um Feuer zu sparen, oder streift dir ein Cape über und halte B gedrückt, um sachte von einem zum anderen zu schweben. Vater und Krieger. Wie macht man eigentlich diesen Feuer-Yoshi? Wie macht man eigentlich die anderen Yoshi-Farben? Wie macht man das? Muss man die einfach irgendwie antippen und dann auswählen? Oder wie ist das? Ich habe noch nie mit Yoshi in dem in diesem Spiel gearbeitet sagen wir es so. so, oh, sowas finde ich cool. Wenn man hier direkt am Anfang schon das Ziel sieht, aber man muss erstmal hier noch mal rein und dann später wieder nach oben oder irgendwie anders halt wieder zurückkommen. Das finde ich cool. Ah, ich muss alle killen, ne? Nein. <lacht> ich kann schon neu starten. Also wahrscheinlich kann ich es noch mal versuchen am Ende, aber ich habe keinen Bock, ich will nicht sagen warten. Da verliere ich lieber ein zwei Münzen, dann meistens machen vorne. Also, man soll die Feder nehmen, ne? Oder ändert sich irgendwie Yoshi mit seinen... Oh, man kann sich entscheiden. Ja, ich nehme das hier. Glaube ich. Ich meine, ja, ich bin ja so oder so schon mal langsam hier. Also langsam als sonst. Okay. Ich habe mich oben entschieden. Ich nehme doch den... In das Cape. Ich bin einfach zu schlecht. Oh, yeah. Hi, die Klappe, Luigi. Vor allem, warum ist das immer so ein Riesenei? Oder passiert das, wenn man ein Yoshi zu einem Riesen macht, wird er dann zu einem roten Yoshi? Ich habe immer das Gefühl, Yoshi wird zum Riese. Wenn man... Also ich habe immer das Gefühl... Ja doch! Die roten Yoshis, die ich bisher alle gesehen habe, die waren immer riesig. Also die kamen immer aus einem Riesenei. Kann ganz gut sein, dass man die so bekommt. Yoshi! Egal, ich kann die auch so killen. Easy. Easy, warte kann ich auf die drauf springen lol das kann man hier ist eine coin die nehme ich mir mal gerne mit ja verdammt ja ja subi ich hoffe ich kann noch mal hier rein ah ja sieht so aus als könnte ich hier noch mal versuchen na komm Yoshi. also nochmal hätte ich mich ja gleich umringen brauchen oder Nein! Ah, da oben gab es ne Coin! Egal, die gehe jetzt auch nochmal. Dann dann dann dann dann da Aber ich mag dieses level. Ich mag die Level hier und das Level selber auch. Ist nur etwas kurz, finde ich. Weil viel ist ja jetzt hier nicht los. Finde ich. Man muss dauerhaft am Schießen sein. Als ob ich oben einen verpasst habe. Uff. Okay. Bam, bam, bam, bam, bam. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja, jetzt kriegst. Egal, wir haben. Ach so, wir haben schon genug. Oh, lol, man muss dann bestimmte Anzahl killen. Ich dachte, ich muss alle killen. Na gut, ich muss fast alle killen. Egal. Na ja ja. Egal, ist jetzt nicht schlimm. Solange wir das Level schaffen, ist das eh wurscht. Warum haben wir das mal nicht eingebaut? Das wäre voll geil gewesen. Und, nein, es fehlen mir 30, es gibt mir so 23 Münzen, oh Mann. Egal, 40% haben wir schon fertig gebaut und weiter machen wir mit Schalten und Walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining, wird unser Kandidat die eine Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen. Es erwartet Ihnen ein großzügiges Preisgeld, bleiben Sie dran. Und dann heißt es Schalten und Walten von der Ansagerstimme. Also ich meine, ich bin eigentlich green, ziemlich gut mit den On-Offs. Würde ich mal so behaupten. Ich mag die Idee sehr. Ich habe sogar Level gebaut mit denen. Und ich weiß, ich habe jetzt sehr inaktiv Level gebaut. Also ich. Das heißt, ich habe gar nicht gar keine Level gebaut in letzter Zeit. Uff. Aber ich denke mal, ich werde jetzt so in demnächst wieder so ein wenig anfangen Level zu bauen. Hätte ich zumindest wieder Bock zu, um ehrlich zu sein. Ich habe ja letztens, ich habe ja sonst bei der ersten Level habe ich alle von Tag zu Tag nacheinander gebaut. Ähm. Ja, es wird jetzt sehr auf jeden Fall nicht mehr jeden Tag ein Level bauen. Das kann ich euch sagen. Easy. Bist ja kein Problem, das Level. Ich hoffe, das Level geht aber weiter nach dem Ganzen hier. Und nicht einfach, das es aufhört, nachdem du genug Münzen hast. Also nachdem du den Schlüssel hast, meine ich. Ah, das kennt man doch vom Straight, vom Trailer. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin außerdem woanders hingesprungen. So. Ah, das ist. Ah, okay. Ah, ich muss jetzt mal ein wenig. Ah, ja, ich muss mich experimentieren. Okay, Leute, dann lass mich. Der Bounce ist mal ab. Okay, ich es auch mal. Yes. Da, da, Boing. Oh, uff. da, da, da, Ah, God, damn Ich kann einfach so lassen, ne? Ich bin gleich beim Off Jetzt. So eine fehlen noch. Aber ich find's einfach null. Noch irgendwie, was chillig so. Also es überlastet meinen Kopf nicht von daher. Alles gut. Warum mache ich das? Man muss da irgendwie Glück haben, dass da die wirkliche Plattform im richtigen Moment schon da ist. So zum Beispiel. Nice! Das hier fand ich am schlechtesten von allen fünf. Aber ja. Bitte aber das Level genau weiter. Das wäre cool. Ach, nee, tut's leider nicht. Hä? Hä? Wie kommt man denn in diese Coin ran? Kann man jetzt mal bitte jemand erklären, wie soll man denn in die rankommen? Wo gab es denn hier einen Pilz? Wo? Wo gab es hier einen Pilz? Okay, ich Spiel. Okay. Okay. Akzeptieren wir das mal? Woo! Nice. So. Na, ich hab genug Münzen. Machen wir weiter. Oh. Oh. Westflügelkanone, Westflügel Tore. Oh. Machen wir erst mal das hier weiter. Ja. Yep. Nice. Jo, jo, alles klar. Machen wir weiter. Flucht vor dem Faulpilz. Ich koche gerne mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem einen nach dem Einkaufen mit dem Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden. Und es hat mich er er hat es auf mich abgesehen. Kannst ihn so weit von mir weglocken wie möglich? Der Chefkoch. Was bist du für ein Chefkoch, wenn du die Ingredients vergisst? Das ist mal no joke. Was ist das denn bitte für, für ein Chefkoch? Ja, kann er ja jemand raushören. Ich habe auch so ein gefühl selber gemacht, aber äh, mein Level dazu es war so mal, wo das 1-Stil und es war für die erste Welt, das gehört zu meiner ersten Welt, etwas schwer. Und das ist aber cool, dass ich habe versucht, das so zu machen, dass es das einen verfolgt, aber ich habe es dann so gemacht, dass das irgendwie halt also es ist es nicht so äh, gut geworden wie jetzt in diesem Level hier, weil hier verfolgt er einen ja richtig. Das müsste ich... Das muss ich auch mal bei lachen. weiteres gift level Irgendwann in der Zukunft. Wo ich es dann verbessere. Das... Das war knackig. Könnte man sagen. Oh nein. Ach komm, das ist doch gemein gewesen. Ich wollte gerade, ich wollte gerade, als das um mich zufliegt, äh, Minus drücken. Aber dann habe ich Plus gedrückt. Und äh, das war trotzdem so, so, so zu spät. Ich wollte mir von Luigi was erschnoren aber ich sehe gerade, man kann den erst was von Luigi erschnoren wenn man zwei, zwei mal in Down gegangen ist. Okay. Nach, jetzt bin ich zwei mal Down gegangen. schnor ich mir meinen Pilz von dem guten alten Luigi. Ne, Luigi. Oh yeah. Oder komm, machen wir hier sogar. So krass bin ich. Yeah. yeah. Kann ich ja nicht wegschleudern? Ja, ich kann ihn wegschleudern. <lacht> Ey, ich darf das. <lacht> Komm, ich lasse mich sogar treffen, okay? Dann bin ich jetzt nur groß. War jetzt auch nicht auszusehen oder so. Nein, nein. Habe ich extra gemacht. <lacht> nee, ich fahre nur oben diese eine Stelle mit dem Giftpilz. Fieses habt, nehme ich jetzt den Pilz. So, hier oben die Müllis. Die Monis. Hier, die Stelle hier. Oder hier so nach oben fliegt. Ja, jetzt habe ich mich von dem treffen lassen. Warte, jetzt ist er ja weg? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich dachte. Ach, verdammt, stimmt. das ist er ja weg. Sorry, Guys. Soll ich das Level neu starten? Ach, nee. Nee, lass es jetzt. Komm, ist jetzt auch egal. Das ist bestimmt schon das Ziel jetzt hier, ne? Hast oh, mir Leid. Ich dachte, es gibt keine Konsequenzen, wenn ich das mache. Ach, I'm sorry. I'm really. Ja, da sind meine Konsequenzen. Ja, die habe ich verdient. Das habe ich verdient. So, jetzt machen wir das Level legit. Konzentrieren. Nichts überstürmen, das wäre nicht so nice. Sonst würde ich am Ende noch dumm sterben, was sich gerade fast hat, Kake. Ich darf keine Risiken ergehen. Risiken und Nebenwirkungen passiert nämlich das. ist das? Jetzt aber nicht mehr so gut. Aber solche Level sind allgemein, glaube ich, schwer. Ich glaube, das liegt nicht wirklich an mir, sondern einfach an den Faulpils, weil er so schwer ist. Weil er einen so richtig krass verfolgt. Ich weiß nicht warum der Faulpilz heißt, ich nenne ihn immer Giftpilz. Ich lasse ich ihn jetzt auch Giftpilz, nicht Faulpilz. Aber wahrscheinlich ist es wieder nur im Deutschen, so im Englischen heißt der Poison Mushroom oder so. Als ob die im Englischen auch mal was mit Faulpilz nehmen. Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Na, na, na, na, na, na. Hier hoch kommt er zum Glück nicht. Ähm. Gott. Die Passage hier, die meine ich. Die ist heller schwer. Ich mache hier mal die Plattform weg, dann kommt er nicht mehr hoch. Yes, nein! Verdammt! Eine Plattform überlebt. Egal. Nicht mehr so schlimm. so schwer Dum -dum. komm doch her du bist nicht mehr schwer -ba da, -ba -ba -da -ba. yes fast 100 coins ich bin einfach der krasse boy krasses mario bin ich oder so keine ahnung ich laber irgendwelchen müll Jungen Mist laber ich und ich oh, viele münzen habe ich das reicht doch für diesen für dieses tore oder 42 Prozent. Ich würde sagen, wir machen die Folge etwas länger machen noch ein weiteres Level. Aber erstmal die Tore. Ja, komm, die bauen wir auch. Warum nicht? Yeah. Dring. Boing, boing. Da kann ich nämlich auch nach oben. Okay. Ein Level machen wir noch. Blink, Block, Bluff. <lacht> Um den Truppkrabbebau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Tier auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Klar, Doktor Wunderlich. Ich bin gut mit Rhythmus und Timing. Glaube ich. Also ich mag Rhythmusspieler also. Werde ich doch hoffentlich auch Spaß haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich herausgefunden habe, dass diese Blöcke, diese... Rhythmusblöcke, die jetzt wieder in den Mario Maker kommen. weiß also nicht wieder, aber dass sie halt in den Mario Maker reinkommt, Das habe ich halt mich voll gefreut. Weil ich feier die. Dun, dun, Bam, bam, bam, bam, Bam, bam, bam, bam, ich, äh, ich muss immer an diese Musik denken, wenn ich diese Blockier sehe. Keine Ahnung. Okay. Okay, nice. Hat noch geklappt. Nice. Erinnert mich ein wenig an meinen äh, Level mit den On-Off-Blocks. Ah oh, naja, egal. Ich, nicht, Level war. ich muss da irgendwie meine Level pushen. <lacht> wow! <lacht> oh Gott, nein. Was jetzt? Ach, hochspringen. Wow, wow, wow, wow, wow. Oh, ich hätte fast verkackt. Oh nein, weg hier. Long jump. Ich brauche keinen Pilz. Warum gibt es da nur Pilze? <lacht> Schreit rum, ich weiß es nicht. Ah, gab es Checkpoint? Ja, es gab einen Checkpoint. Geil, mhm. das gibt es doch jetzt nicht, oder? Oh, oh yeah. du brauchst die Hilfe. Ich finde das so lustig, dass man hier irgendwie die ganze Zeit crouchen kann und dann macht Mario die ganze Zeit Geräusche. Nice! Nein, nicht nice! Oh, das ist eine 50er-Münze! Yes, Mann, ich hab sie bekommen! 50er bitte bekommen. Ja, Wenn es dafür keinen Applaus gibt, ne? kein Like, dann, dann bin ich traurig. Leute, lass mal alle Like da, dafür. Nein! Nein! Leute, lass mal alle Like da, dafür. <lacht> ah, Mann. Das ist doch gemein. Nein! Diesmal nicht. Dari, da, da, da, da, baum, bom, bom, Okay. Es ist die Folge zu lang. <lacht> warum, warum, warum mache ich das? Es ist die Folge viel zu lang. Was denn? Hallo, was soll denn der Müll? Dein Ernst? Ja. Ist nicht durch. Hallo? Warum, jetzt geht jetzt, warum geht es auf die Seite? Sonst geht er immer auf die andere Seite. Ach komm, ich hab.